Es weihnachtet sehr. Ich gebe zu, es ist ein paar Tage her, dass das letzte Türchen veröffentlicht wurde. Es hat seine Gründe. Tatsächlich wäre am 6. Dezember noch ein zweites Video online gekommen, wo ich den Playmobil DeLorean unboxe. Allerdings existiert so ein Video nicht auf meinem Kanal. Und das hat den Grund, dass ich die Kamera mittendrin einfach dachte, nö, ich will jetzt nicht mal aufnehmen. Gut, musste ich mitleben. Dann wäre ja logischerweise am 7. das nächste Türchen gekommen. Da gab es dann dasselbe Problem. Dann hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Da ich das Projekt aber nicht unvollendet hätte lassen wollen, war mein Plan am 4. Advent dann alle Türchen nachzuholen. Wie man bemerkt, existiert dieses Video auch nicht, denn ich hatte Probleme mit dem Schnittprogramm. Das hatte einfach keinen Bock mehr und ich musste das Schnittprogramm jetzt wechseln. Was die Hölle ist... Haltet ihn gut in Erinnerung. Es wird das letzte Mal sein, dass ihr den sehen müsst. Wir haben jetzt noch Türchen 21, 22, 23 und die 24. Logischerweise beginnt man mit der kleinsten Zahl. Und in der 21 haben wir Marti. Ich denke mal, es ist Marti. Ich hoffe, man erkennt ihn gut. Hier haben wir noch Türchen 22. Oh, im 22. Oh Gott. Im 22. Türchen befinden sich das Kabel, den Blitz und... Müll. Das machen wir später. Wir widmen uns jetzt dem 23. Türchen. Uhuhuhu. Wir haben Handschuhe, I guess. Sieht aus wie Handschuhe. Ach, das sind äh, Emmets Handschuhe, glaube ich. Ich weiß es nicht, es sind Handschuhe. Und den Brief, den Marty an Doc schreibt, um ihn zu warnen, dass er 1985, Achtung Spoiler, erschossen wird. Türchen 24. Doc! 1955 1950er Dog. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe drei verschiedene Dogs. Der hier war in einem der Türchen, die am vierten Advent kommen sollten. Was ich allerdings nicht mehr so schön zusammenstellen könnte. Hier trotzdem eine kleine Zusammenfassung. Der hier war beim Delorean-Set dabei und den hier haben wir heute gekriegt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wem die Handschuhe gehören. Ich steck ihn, ste, ich steck die einfach mal dem Emmet an. Ja, das passt. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass euch die paar Folgen, die kamen, trotzdem gefallen haben. Ich wurde mehrmals gefragt, wo das vierte Türchen hin ist. Das musste ich leider aus rechtlichen Gründen offline nehmen. Ich habe da Musik/Ton verwendet, die ich nicht hätte verwenden dürfen, aber passiert. Ich hoffe sehr, dass falls weitere Videos kommen, ihr da wieder einschaltet und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Feiertag, genießt die Zeit, guckt Kevin allein zu Haus, trinkt einen Glühwein, warmen Kakao, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber im Flo wird gerade angefangen zu bohren. Damit verabschiede ich mich bei euch. Wir hören uns.